Also nichts mit äh, ihr seht mich in drei Stunden wieder, wenn ich alle Rohstoffe gesammelt habe, die wir brauchen. Sondern beim Rohstoffsammeln seid ihr dabei und wenn es uh. sehr langweiliges Abbauen ist dann und uns kein guter Kommentar einfällt. Da drüben ist eine Perlen, noch. Äh, sammelst du mal, ah ja, cool. Sammelst du mal da die ganzen Setzlinge ein. Ich weiß zwar nicht, ob wir unbedingt für die Setzlinge brauchen. Aber wenn wir dann Lust haben. Ach so Sand könnte man gleich mitnehmen für Glas. Du hast ja eine Schaufel. Ich habe die Schaufeln, du hast einen Rucksack. Ja, aber du hast doch die Kiste. Äh, ja, die könnte ich jetzt da herstellen und dann steht da eine Kiste. Ja, aber da können wir Sachen rein tun. Äh, ja, aber man kann die Kiste nicht tragen. Also es gibt Rucksäcke in dem Modpack. Das heißt... Oh, uh, das war das Wasser. Ah, nö, das macht nichts, weil das sich gleich auffüllt. Was mich immer irritiert ist, dass Let's Player, die seit Jahren spielen, keine Ahnung von Wasserdynamik haben in dem Spiel. Und dabei ist es eigentlich sehr einfach. Also immer wenn zwei Blöcke, zwei Quellblöcke nebeneinander sind, also zwei Quellblöcke eine Lücke zwischen sich haben, dann füllen sich die auf, da ist übrigens irgendein lustiges Loch. Mhm. Warst du das? Nein. <lacht> Okay, also du schaust <lacht> nach. Ja, Habe ich tief. das richtig verstanden? Gibt's da eine Höhle, wo man reinkommt? Äh, ich hatte meine du nicht dabei. Okay. Äh, da hinten ist er. Ich glaube, es ist ein Riesenpilz. Da gäb's ein Pilzbiom und wenn wir Pilzbiome haben, haben wir eine gute Chance, dass da... Mushrooms sind. Die Pilzkühe. Und von denen... Ja! Mushrooms. Cool. Das heißt, das Essensproblem ist gelöst. Okay. Also nicht die Kühe schlachten, das geht auch, aber wir können einfach Schüsseln äh, in die Hand nehmen, die Typen melken und kriegen, was in, guten, na, in Bayern Schwammerlbrei heißt. Äh, Pilzbrühe, oh, Skelett. Ähm, wenn wir das Skelett überleben, dann haben wir unbegrenzt Essen. Mhm. Also von hier. Ich probier's mal mit dem Umweg. Sieht das sehr interessant aus, was du da machst. Äh, ja das heißt du schaust mir beim Kampf gegen das Skelett zu oder was? Ah, du bist, Mist, ein du Herz zu so weit weg ich sehe das gar nicht was du machst Oh ich muss weg hey. ich habe nur ein Herz Hilfe. außerdem wird schon wieder dunkel mhm. ja. und das Ach, du hast da gerade eine Palme geschlachtet nicht mit Absicht äh, da hat irgendjemand eine Palme abgebaut bis fast ganz oben oder ist die so Ach so, nee das stimmt das hab ich gemacht ja die Kokosnüsse sind das Einzige, was man davon essen kann. Keine Ahnung. Ich habe einfach alles kaputt gemacht und eingesammelt. Also nachdem ich fast tot bin, glaube ich, benutze ich jetzt einfach mal die Kokosnüsse, obwohl wir die, glaube ich, auch für die Colada brauchen. Also wollen wir jetzt das Skelett tot Aber oder nicht? Hm? Wollen wir das Skelett tot oder nicht? Äh, ja. Wenn du es schaffst. Ich muss jetzt mal Fisch essen. So. Wenn man die Kokosnüsse mit dem Schwert schlägt, werden Kokos-Splitter draus. Und die kann man entweder so essen oder zu Pinnacolata verarbeiten. oder einen Bounty machen. Oder so. Okay. Geht. Okay, aber ich werde sie erstmal so essen, damit ich wieder auf Hitpoints komme. Und danach nehme ich die Palmer-Saplings mit. Ähm. So, mal schauen, ob die reichen. Es gibt einige Lebensmittel, die sehr wenig Hähnchenköln bringen. Okay, jede, jeder Kokosplitter bringt ein Halb. Das heißt, ich komme noch nicht Oh, wird es schon ja, wieder ja. dunkel? Ich gehe mal zum Haus. Äh, Haus oder Kuhinsel? Ist die Kuhinsel sicher? Da ist jetzt schon ein Skelett und ist es ist noch gar nicht Nacht gewesen. Ja, aber wenn man auf der Insel sein kann, auf der Insel nichts spawnen. Ah, da sind noch... Kokosplitter. Ach, hast du die? Nein. Du hast mir gerade die Kokosplitter oh, geklärt. Oh, ich böse. Mhm. Eine Spinne bewacht unser Haus. Ah, dann schauen wir mal, ob man... Hast du das Skelett jetzt Nee, ich bin also. im Haus. Ach so. Na, dann komme ich ja zum Haus. Der Enderman ist mir egal. Ich habe noch ein Herz. Das ist wenig, ich bin voll. Aha. Ah, hast du einen Knochen? Äh, nein. Oh, Mist. Gut, zum Glück ist die Spinne auf dich gepeitscht. So. das war tief. Hm? Äh, unter Leiter gefallen? Äh, naja, ins Loch reingefallen, als ich die Tür schließen wollte. Oh, okay. Ja, also ich werde meine Ananas zerlegen. Äh, wobei, äh, zu spät. Wird auch nicht ganz reichen. Nee, Hier füllt auch nur ein halbes Ding auf, das heißt, ich habe drei zu wenig. Schenkel, also eigentlich ein und Brauchst du von den Kokosnusszeug? Ich kann das herschmeißen. Ah ja. Ja, wenn du mir das ja, gibst. Dann, dann komme ich nämlich in die Ecke, wo ich Hitpoints regeneriere. Kuh? Ja, Moment. schön. Wie viel brauchst du? Das hast du wieder genommen. Ich glaube, ich brauche ja, drei wären nicht schlecht. Gibt's du mir jetzt genau zwei? <lacht> Ich glaube, jetzt müsst's anfangen zu regenerieren, aber ich glaube, ich brauche genau das. Also noch zappeln meine Herzen. Und tun nichts außer zappeln. Ich habe noch welche, Kokosnuss. Oh, Gib mal noch eins. Also eigentlich bin ich so weit, dass es regenerieren sollte. Laut Minecraft-Handbuch. Hm. Achso, ja, Cursor-Tasten haben wir konfiguriert für die Morphs. Also wir könnten uns jetzt schon in Spinnen verwandeln. Ähm, und bei den Morphs, wenn du jetzt Körper nach unten drückst und die Spinne siehst, ähm, siehst du zwei Symbole. Das obere sollte, glaube ich, heißen, du kannst Wände hochgehen, wenn du die Spinne bist. Also, ganz lustige Sache zum Klettern. Und die untere heißt, äh, ich glaube, das Zombie-Symbol bedeutet, dass Villager vor dir Angst haben und du Villager angreifst, also, das Spinnen Villager angreifen. Also, ich bleib mal bei, mir selber, ich möchte jetzt gerade keine Wände hochklettern. Ja, jetzt regeneriert sich mal Gesundheit langsam. Äh, ja, soll ich die Kiste mal da herstellen? Naja, warte mal, wir könnten versuchen, da, da durch die ich hatte Wand den Eindruck, dass das wir Wasser anzukommen. Ich dachte, wir hatten, nee, ich hatte den Eindruck, wir wollen wohl letztlich dann doch auf dieser Mushroom-Insel ja, uns einrichten. Also brauchen wir hier keine Kiste herschmeißen. Hm. Also da müsste jetzt irgendwo das Wasser kommen. Ich überlege gerade, ob ich da... Aber das wieder da eine super Idee, die ich da hab. Ähm... So, wenn ich das jetzt irgendwie so blocken kann... ...dass das Wasser weiterhin durchfließt, aber Gegner nicht reinkommen... Ja, ich habe Reis, aber den wir wahrscheinlich erst kochen müssen, oder so. Äh, drei Reis? Ne, ich glaube, nicht einmal mal kochen. Sondern... So. Wasser ist da und gestoppt. Ähm, du kannst, wenn du äh, Objekt anschaust, ich habe auch nochmal drei Reis, und auf U drückst du die Use Cases. Also drei Reis und eine Schüssel. Ich wollte eh gerade Schüsseln machen. Gibt zwei Schüsseln Reis. Komischerweise vermehren sich da die Schüsseln. <lacht> ähm, Werkbank habe ich keine mehr. Hast du die draußen hingestellt? Äh, ich habe sie, glaube weggeworfen, weil ich mir gedacht habe. Nein, äh, dafür haben wir jetzt so das schöne. Ähm, Redwood-Werkbank, ist das ja toll. Achso, gut. Gibt jetzt alles in allen Farben. Ähm, ich mach mal ein paar Schüsseln. Ähm, kann man aus Palmenholz auch schon... Verbraucht die sich, die Reisschüssel, wenn man die ver... äh, isst? Äh, die Schüsseln bleiben übrig und der Reis, ähm, wird verbraucht. So, Ja, dann geniegt ja eine Schüssel pro Person. Da hast du mal vier Schüsseln? Ja, ich ich hab's mal vier. Oh, okay. Äh, hüpp! oder so? Na? No. hingehen? No. Okay. Warum habe ich vier Schüsseln? Ähm, okay, <lacht> es stimmt nicht. Ich habe es gerade probiert, das Rezept. normal ist es? Ah, man braucht einen Worktop-shaped. Also es geht nicht auf der Werkbank, sondern man braucht ein Work... Also, shaped heißt, das muss in der Form gebaut werden, shaped, das heißt beliebig. Worktop, okay. Mal schauen, was ein Worktop ist. Wir haben hier. Du musst halt den Reis kochen. <lacht> ja, Foods Plus ist es. Das ist äh, lebensmittel Lebensmittelmod. Also das ist irgendeine Art von Cobblestone, eine Werkbank und ein Messer. Und fürs Messer brauchen wir ein Eisen. Super. Mhm. Also es gibt eben dann so Küchengeräte. Achso, übrigens, ähm, wenn du eine Werkbank machst, äh, leg sie nochmal in dein Crafting Grid dann wird aus dem Ding nämlich eine Crafting Station. Und die ist um einiges besser als die Werkbank, weil zum Beispiel Spieler zusammenarbeiten können und die Sachen drin liegen bleiben. Also, müsstest du jetzt eigentlich sehen, dass ich da zwei Sticks reingeklickt habe? Ja, genau. Und wenn ich rausgehe, fliegt das Zeug nicht weg wie bei einer normalen Werkbank. Also das ganze nervige Zeug von den normalen Werkbänken ist da abgeschafft. So. Ähm ja naja gehen wir runter buddeln weiter also wir hätten jetzt da die eben die Möglichkeit ähm, nachdem ich ein bisschen Erde dabei habe nicht schon wieder in so ein Kellergarten nö nee. aus dem Kellergarten ja Gern. die sind irgendwie komisch hm. aber nachdem wir ein paar Knochen haben oder Hast ich habe keine Knochen ich habe wir haben doch... Hast du... Achso, du hast das Skelett gekillt, aber... Ich hab kein na, Skelett gekillt, ich, ich bin Knopf. weggelaufen vom Skelett. Ich hab gefragt, so, okay. ob es killen soll. Ich hab gedacht, du gehst dahinter, okay. Das ja, das war ein Plan, aber es ähm, ist nicht vollzogen worden. Okay. Ich... Nachdem wir nichts Besseres zu tun haben... Ähm... Hark ich da trotzdem mal... Ja. Erdbeeren, Tomaten... Ähm... Ja, die sieht's dann wahrscheinlich aus produktivste für den Anfang, die normalen Plain Vanilla Minecraft, weil in dem Modpack ist es so, dass man aus äh, Getreide, glaube ich zumindest, dass es nicht nur mit Barley geht, sondern auch mit, äh, mit Weizen, kann man, glaube ich, Weizenmehl machen. Ja. Aus einem Weizen kann man ein Weizen Mehl machen, das in den Ofen wirfen, es kommt ein Brot raus. also man braucht nicht unbedingt drei Weizen für ein Brot. Ja, und Brot wäre jetzt gerade nicht schlecht. <lacht> naja, dazu braucht man einen Ofen, machen wir schon einen. Äh, Ofen ist kein Problem, ja, weiß, was aber was wir machen. brauchen wir halt erstmal ausgewachsenen Weizen. Ich habe noch Kaffeebohnen, mal schauen, was ich mit denen machen Ja, kann. ich habe auch noch so ein paar Bohnen und äh, all möglichen okay. Sachen hier. Also Kaffeebohnen kann man in... Also ich habe Erdbeeren... Setzling, äh, Samen. Mhm, die Samen sind dummerweise, glaube ich, wirklich nur zum Ansehen zu brauchen. Belladonna, Donner, Reis natürlich, ähm, allgemeines mhm. Seeds, das dürfte dann der Weizen sein. Dann habe ich Wasserartischocke. Okay, nett. Ich buddel inzwischen mal weiter, weil es gibt ziemlich viele Bodenschätze. Ich hab Kaffee. <lacht> ja, Kaffee habe ich auch. Man bloß in der Kaffeemaschine Snowball Seeds, was ist das denn? Das ist wieder Witch. Äh, also gehört zu dem anderen süßen Zeugs da. Und natürlich ähm, sehr viele Setzlinge. Okay, aber sobald wir ein Eisen finden, äh, geht's uns schon mal um einiges besser. Weil wir dann das Messer machen können und den Küchentisch und dann können wir uns wirklich Reisschüsseln machen. Wir sollten aber immer mal wieder so einen Blick nach oben werfen, ob es schon wieder hell wird. Und dann wollen wir das erkennen? Äh, wenn man oben ist, ah dann ja, also man muss hey, Ja, man ist hochgehen. Hey, es jo. wird... <lacht> tagmäßig, ja. Das heißt... soll wir den Run auf... Dings mal, oder... ups, da ist offen. Ja, es wird tagmäßig. Hallo, Herr Zombie, da sitzt der Zombie im Wasser. Ich hab da einen super Ausgang. Ähm. Da hinten ist ein Skelett. Also. Ja gut, Zombiefleisch ist natürlich eine Alternative im Moment. Nur in Dosen, das esse ich nur in Dosen. Oh, ist okay. Ah, ja, Zombie-Gehirn habe ich auch noch gefunden. Oh Spinne! Und ich bin wahrscheinlich gleich tot. Au, oh, Mist. Wo bist du denn? Ja, ich bin. Aber gut. Wo warst du? <lacht>